Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clash Royale auf Marfly Gaming Wir öffnen jetzt wieder 3 Millionen Thronen Fangen an mit den Gratis Thronen Gold, eine Kanone Oh, 4 Ritter wir Öffnen wir gleich noch einen davon Ein paar Volt, ein paar Pfeile, zwei Bogenschützen Oh, eine seltene Karte, auch wenn ich die wahrscheinlich nie benutzen werde jetzt machen wir die Silbertruhen Gold Barbaren einen Bombenturm und ein bisschen Gold ein paar Kanonen Bogenschützen noch mehr Gold Juhu, Sperrkobold oh, die Koboldhütte wollte ich gar nicht haben Mensch. so, ganz viel Gold fünf Kanonen, fünf Ritter ja, yeah, noch mehr sperr Oh, und zwei Riesen. Cool. Nun kommen wir zum Kronentruhe. Oh, gewählen. Ja, ja. Zwei Barbaren. Yay, Kobold töten. Oh, oha. Ganz viele Lakai. Oh nee, Alter. Scheiß X-Bogen. Die Karte will ich echt nicht benutzen. Ja, aber auf jeden Fall, als ich nicht aufgenommen habe, habe ich unterwegs mal eine Truhe geöffnet, eine gratis -Tour, und da waren Drachen dabei, den graden wir jetzt mal ab. Jetzt haben wir den scheiß Level 3 for fuck's sake, jetzt werden die Gegner abgefackelt. Hm, ansonsten können wir nichts verbessern, also auf in die Arena. wie immer gegen ein Level 6er. Warum immer Level 6 Gegner? Warum bekomme ich kein Opening, den ich haben will? Obwohl doch das ist ganz okay eigentlich so, das Spawn. verkitt. Verkitt, weggeht meine ich natürlich. Alter hat schon Level 7 Bogenschützen. Was zur Hölle geht denn da ab? Ah, die bombe ich dann mal alle weg. Scheiße. Kannst du nicht ein Stück weiterwerfen, werfen du scheiß Bomber! Ist das dein Ernst, Bruder? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich glaube, du meinst Ernst. Ist ein kompletter Ernst? Der macht eindeutig keinen Spaß. Komm. Oh, oh, oh. Da wird direkt den nächsten Spawner sein, okay. Aber diesmal will ich hier durchpushen. Oh, da ich wirklich, aber. Das ist ja alles kein Problem hier. Oder oh, hätte ich mal auf den Bummer warten sollen eventuell. Oh shit, das ist viel. Der ja, nervt mich einfach mit seinem scheiß Bawner-Deck. Und da setzt er gleich den nächsten, Alter. Was ist das für ein Lappen? Richtiger Lappen, der Oh je. Der Bomber kam gut. Mini-Packer hin. Oh nein, warum mache ich das so? Ich hätte doch alles treffen können. Sachen. Perfekt. Warum bringen die um? Bringen die... Oh Gott, bring die doch einfach um. Bruder, mach doch das so. Gott, was geht denn da ab, was geht denn hier ab, Alter, oh Gott, das verliere ich. Das war einfach zu so viel, der hat gar nicht auf dem Feuerball gleich den Bibi machen sollen. FIFA gutes Spiel von den Typen. Lol hat den Kampf verlassen, alles klar. Mensch, Mensch, Mensch, bekommen wir gleich beim ersten Kampf aufs Maul, was denn los hier, Alter? Level 5 war. Oh Gott, mein Ohr juckt. Hm, das ist eigentlich auch ein scheiß Opening, aber machen wir einfach mal. Mhm. Oh, der das, das alles komplett. Ja, perfekt. den weg der Sache auch. Kommen oh, jetzt doch ein mini packer dazu das ist schon wieder ein starker Push. Auch ein schlechter die an. Schade, schade, schade. Aber war gar nicht mal so schlechter Push. Ja, oh, das hätte ich mal nicht spielen sollen. Oh, die ich bin hier sehr das ist gut. habe jetzt noch ein Ritter vor, zum Tanken. aus Bewahren Das wieder komplett alles. Doch nicht. Reiß doch mal die an, Mann. Okay, der Pferd macht alles kaputt. Hoffentlich spielt er noch irgendwas. Oh, ich glaube, der bekommt doch noch einen Schlag. Schade. Der da wird er evakuiert, er raus. Ich sage ganz kurz. Aber langsam, ich Fireball Rum. So, das müsste doch jetzt den Tower bekommen, oder nicht? Okay, ja. Der push ist hässlich. Alter. Komm, bitte reicht den Scheiß-Ding an. Oh mein Gott. Der hat mich einfach die letzten Sekunden geleckt. Oh, und die drehen sich um. Oh mein Gott, Alter. Ja, das hat er auch gut gespielt. Nur aufs Maul bekomme ich. Komm, jetzt gewinnen wir aber. Nicht, dass wir noch wieder bei Arena 2 enden. <lacht> das wäre ein guter Level 4. Das sollte jetzt easy sein. Ich hasse, wenn ich mit den Riesen anfangen muss. Das ist immer irgendwie schlecht. Das geht irgendwie nie gut. Da setzt sich die behinderten Ritter hin. Okay, der steppt. Interessant. Ich dachte, hier setze so noch irgendwas rein. Aber ja, es kam etwas spät, mein Freund. Ach, da wollte ich mich verteidigen. Das regelt der Tower auch alleine. da habe ich kein Problem mit Sie wird jetzt auch nicht Schaden machen Das müsste sogar noch reichen Easy Easy Life war so einfach Oder sagen so I-fach Voll I-fach, Alter Der Teilte noch diesen Mini-Packer. Scheiße, das wird das alles umgehen. Alter, da ist noch ein Mini-Packer-Bike. Oh mein Gott! ich hätte richtig wehtun können so schnell verliert man den Spielt die Runde ging nur an uns leider. Tut mir leid, mein Freund. Da kann man nichts machen. Da haben wir auch einen heutigen ersten Sieg. Jetzt noch langsamer Zeit hier. Ist ja gar nicht mal so schön. Und schon schmieren wieder ein Level 6 Alter, drei Millionen Level 6 am Start heute. das Barbaren. Окей. Окей. Окей. They were the one-hitted Alter <lacht> das ist einfach Level 7 verbahren, das finde ich schon etwas krass Oder ein Bomben muss reichen Yep Easy Bye bye, Bradley. Bye bye, Bradley. Bye bye, Castle. Bye bye, bye Rita. О, шайсы летите быстро. Да, а где? Alter, was? Der ist einfach überlebt. So, okay, noch mal Fireball. Good game. Sogar ohne Fireball. Well played, mein Freund. Oh, jetzt haben ich hier wieder einen gewinnen. Äh, Siegesreihe raus. Weh, die Serie, die Reihe, Alter nicht einfach Reihe und Level 5 war oh, ein Araber. Warum macht er den zwei Das hat mich verwehrt. Ja, gebe ich den einfach mal ein paar Daumen. Daumen nach oben für unseren Freund. Alter, da ist ja richtig Schwelle. Warum oh, macht die kaputt, Drache? Sehen mir mal, Okay, aber ich habe den Push eindeutig gewonnen. Alter, das Spiel, der Schwede, der bekommt direkt hier aufs Maul. Was? Was habe ich mit denen da angestellt, Alter? Den Armen. den habt ihr ja richtig verdreht. Krass. Ich glaube wir schaffen sogar zwei Kronentrone in dieser Folge Auch mal was Neues Komm, machen wir voll Akkustart Will er nicht ich will es nicht verteidigen oder so. Okay. Da liegt mir wohl ein Aber jetzt verteidigt der Typ sich. Fällt den ja früh ein. Leute, oh, dann haben wir schon wieder. halbtot. Alter, was? <lacht> Was sind das für Runden? Oh, den Tower hat er wahrscheinlich Oh, oh, okay. oh, will finishen Spielt er sich da ein? Vielleicht auch ich bin ein Free Win, Alter. Was ist denn los mit dir, mein Freund? Ja. Wir haben deinen Minions. Die Recke ich. Aber das war jetzt echt easy. Oh, der verteidigt erfolgreich. Er verteidigt sich. Oho, da will einer ja richtig Stress heute. Der macht richtig Welle. Oh, kannst du nicht den... doch zuerst den an der Lowest studio Oh, der will jetzt... Hab ich ja wohl. Oh, macht's kaputt, jawoll. Gutes Spiel. Der arme. Der dachte, er hatte eine Chance. Da können wir gleich die zweite Kontrolle öffnen. Zum Abschluss der Folge. Nicht schlecht. habe ich ja auch noch nie erlebt. Wahrscheinlich, weil ich heute etwas später aufnehmen vielleicht drei Fireballs. Kann ich um Karten bitten? Nee, erst in einer Stunde. Naja, das war's damit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben dann lassen. Mich abonnieren. und es noch Ciao, bis zum nächsten Mal. Juhu.